Was ist denn jetzt los? Ja, da hast du auch kein Internet, Nein. Nee. Das steht bei mir auch. Verbindung zum Internet konnte nicht hergestellt werden. Hä? Ja, Verbindung zum Internet konnte nicht hergestellt Was? werden. Dachte, du das wird schon mal? Nein, ich bleibe tatsächlich an dem Rechner hier. Scheiße. Obwohl ich da halt die Dino so sehe, magst du Dinos eigentlich auch so gerne? Oh, nee. Eigentlich ja weniger. Ich mag Bäume. Bäume sind super. Ja, ich auch. Oh, warum geht das nicht, ey? Ohne Scheiß. Wenn ich hier eine Woche aufs Internet verzichten würde, dann super. ja.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 Ich würde viel mehr Zeit brauchen für alles Mögliche, wenn ich kein Internet hätte und wäre nicht so gut informiert. Ich hätte keinen Kontakt zu Freunden im Ausland, weil ich bei Facebook mitkriege, was die so machen. Ich kann es mir nicht gut vorstellen. Oh, ich habe so Hunger, ey. Wie wär's so Pizza bestellen? Pizza super. Ich habe eine App, damit geht er druckzug. Natürlich, ey. Großer Salami, ja. Doppelkäse. Auf jeden Fall, nehme ich auch. Ach, aber hey, kein was? Internet. Scheiße, ja auch nicht, ey. Das ist ja richtig öde. Ja, scheiße. Wie, wie machen wir das jetzt? Wie, ey, wir könnten, ey, wie wär's So alte Zeitenmäßig einfach selber was kochen. So Eine Möglichkeit, ne? wir sind spießig, aber guck doch mal nach, so ja. Kaufchef. Ach. Ha, lustig. Ja geil. Ich glaube, wir werden verhungern. Scheiße. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, das globale Internet ist zusammengebrochen. Und der digitale Datenverkehr ist zum Erliegen gekommen. Die Welt ist offiziell offline. Es wird fieberhaft an einer Lösung des Problems gearbeitet. Wir halten sie auf dem Laufenden. Ich bin ein Hinter Junkie, ich bin ein Internet Junkie, Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet äh, hast Also vielleicht Bock, dass ich mit da hinkomme? Ich wollte eigentlich auch noch vielleicht ja, Das ist ja jetzt halt später. Ja, wäre ganz gut. Cool, dann muss ich auch nicht alleine hingehen. Cool. Ja. ja, dann komm. es also ist direkt hier vorne. Klar, es ist, macht das Leben in gewisser Weise immer dann auch. Äh,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 Endlich, ich dachte schon, wir wollen ein weg. Okay, die Bestellung ist raus. Jetzt kann es nicht mehr lange dauern. Hallo? Salami extra Käse? Danke. Schönen Abend noch. Mm.